liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, es ist wieder mal ein Mittwochs Quasser video im Auto. Ich weiß auch nicht irgendwie, <lacht> ich weiß nicht warum das so ist, aber irgendwie habe ich im Auto immer, also ich könnte mich ja jetzt auch zu Hause hinsetzen und für den Rechner und da deinen Rechner reinreden. Wenn dort ins Mikro oder die Kamera, eine Webcam, aber irgendwie ähm, weiß auch nicht, das ist mir hier so immer lieber. Auch wenn dann das Motorgeräusch immer mal ein bisschen stört, aber ja, irgendwas ist immer. Aber zum heutigen Thema: Es gibt dazu eine Geschichte, und zwar äh, habe ich vor ein paar Wochen ein Video kommentiert von Hagen von Orloff, den wir alles erschätzen. Und der ja, das, was er früher gemacht hat, quasi auf YouTube weitermacht. Und ich hatte da aber eine Szene, mit der kam ich nicht so richtig klar. Was auch wieder daran liegt, dass ich die Diskussion schon ein paar Mal hatte. Ich wollte es euch jetzt mal hier sozusagen mal darlegen. Und zwar folgende Situation. Hagen von Olaf geht auf eine Messe zeigt dort Anlagen und kommentiert die. Bei einer Anlage habe ich, äh, da war so eine ziegelei drauf, die war wirklich sehr liebevoll nachgebaut, also so, so aus der früheren Epoche, ne? also ich kenne das nur von Fotos. Die hatten es nachgebaut und ja, was sagt der Hagen? Äh, ich kriege es jetzt nicht mehr wirklich zusammen, aber auf jeden Fall hat er da so die Grenze gezogen zwischen den Spielbahnern und den Modellbauern. Und irgendwie war das aber, die Szene war irgendwie komisch, weil die, in dem Moment, wo er das erzählt hat äh, und da betont hat, dass eben die einen fahren und die anderen nur bauen, ging die Kamera zurück und dann fuhr Zug quer durchs Bild. Ne? Also war das mit dem nur fahren und nur bauen auch nicht so. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie so ein bisschen unbewusst war, aber das ist so, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also, das ist so eine Diskussion, die ich immer mal habe, wo also diese beiden die Begriffe fallen. Also, dann gibt es noch einen dritten Begriff, der heißt Nietenzähler. Ne? Es geht ja im Prinzip darauf zurück, dass wir alle so verschiedene, völlig, nein, nicht alle verschieden, aber viele verschiedene Charaktere sind und auch das Hobby verschieden betreiben. Ja? Es gibt ja noch mehr, es gibt ja im Verein hieß es immer die Schachtelbahner. Ja? Die Schachtelbahner, das waren die, die immer gerne eine Modellbahn bauen wollten, das aber nie in den Griff gekriegt haben oder nicht wollten oder was auch immer. Die hatten dann Fahrzeuge gesammelt, weil sie ja irgendwann mal eine Modellbahn waren. und Oder auch von vornherein gesagt haben: Ich sammle jetzt noch Fahrzeuge, Modellbahn baue ich ähnlich, eh das ist mir nichts. Und die kamen dann auf die Ausstellung und wollten dann gerne mal, dass ihre Fahrzeuge fahren. Auf der Vereinsanlage. Da haben wir schon die tollsten Sachen erlebt. Ja. Und, also, das wäre dann der Schachtelbahner. Ja. Und ansonsten halt. Gibt es immer so die Einteilung, dass eben der Spielbahner, der spielt, ne, also den kommt das jetzt nicht so drauf an, ob das nun jetzt irgendwie vorbildgerecht ist oder nicht, oder das ist eben einfach nur eine Modellbahn. Wurde ne. vielleicht noch vom Großvater geerbt oder was weiß ich hier, irgendwas, die die Märklin-Anlage 15 oder 16 oder was auch immer. Und das ist dann die Spielballen. Da zählt sich auch Haken selber dazu. Also ich habe ja einen Kommentar drunter geschrieben und hatte dann so den Eindruck, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeidiskutieren, weil er also meinen Ansatz nicht so richtig nachvollziehen konnte. Deshalb erzähle ich euch jetzt. Ich will ja anschließend in das Video gerne wissen, ob ihr meine Argumentation, die ich jetzt auch noch gebracht habe, <lacht> ob ihr die nachvollziehen könnt. Für mich gibt es nämlich eigentlich... Ja, du müsstest es ja jetzt anders. Du müsstest es ja jetzt so sehen. Ne? Ich habe jetzt beim Fußball habe ich jetzt Viereck gefahren. Ne? Viereck gefahren mit kompliziert, nehmen wir plus zwei. Also eine links, eine rechts. Ich das ist jetzt schon wieder politisch, aber wir müssen ja jetzt nicht verraten, welche links und welche rechts ist. Also ich habe auf der einen Seite ich den Spielbauer, auf der anderen Seite habe ich jetzt den. Modellbauer oder Nietenzähler oder was auch immer, wie auch immer wir das schimpfen. Ja, und wir wären dann alle irgendwo dazwischen. So die Theorie. Also, ein ist mehr Spiel, der andere mehr Modellbau und so weiter fort. Ja, jetzt gibt es aber Leute, Fremo, Klammer auf, äh, Klammer zu, die, also ich glaube, es gibt jetzt keine schlimmeren Nietenzähler als die von Freiburg, weiß ich, ich gehöre selber dazu. Ja? Ähm, aber, was treiben die da auf ihren Treffen? Man könnte das als Eisenbahn- oder Modellbahn-Rollenspiel bezeichnen. Ja? Also es gibt dort Fahrdienstleiter, es gibt Lappflugger, es gibt Fahrpläne, es gibt eine Uhr, die auf... Modellzeit umgestellt ist. Es gibt Telefone. Gut, das kann man jetzt werden, wie man will. Ich meine, wenn man natürlich noch welche Züge von A nach B fahren will, dann ist es natürlich blöd, wenn man durch die Halle blickt. Also das Telefon ist gut, manche, die kommen dann mit dem Kurbeltelefon, die kommen dann wirklich zum Telefon. Die und dann das treffen. Und, ja, jeder, jeder Zug hat einen Fahrplan, jeder Güterwagen hat ein Ziel, also da ist irgendeine virtuelle manchmal auch eine tatsächliche, also im öffnen Wagen ist natürlich auch eine tatsächliche Fracht meistens. Und es gibt Wagen und Frachtkarten. Extremer spielen kann man nicht. Also keiner, der heute Spielbahner genannt wird, spielt mehr als die von Freemann. Na? Also haut das ja mit den Eckfahren irgendwie nicht hin. Also ich kann ja beides zugleich sein. Na? Und deshalb finde ich diese, diese Einteilung, finde ich so ein bisschen sinnlos. Na? Also ich habe sowieso ein bisschen den Eindruck, dass wir, ich weiß nicht, ob das so eine deutsche Eigenschaft ist. Ich kenne mich ja jetzt international dadurch, dass ich so ein bisschen so na ja, der Fremdsprachenidiot bin. Also ich bin sprachlich, was Fremdsprachen angeht, total unbegabt. Also wie man hört, ist ja selbst Deutsch. <lacht> ja, lassen wir das. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es so eine typische deutsche Sache ist, dass man immer alles so einteilen muss und katalogisieren muss und, und, und eben in eine Schublade stecken muss und deshalb zwingend solche Begriffe braucht, um Leute in dem Fall das Hobby irgendwo, also um sich auch von anderen abzugrenzen. Warum? Ja, das ist irgendwie... Ja, ich finde es ein bisschen sinnlos. Also dazu kommt noch, dass wir ja so eine... also Ich bin ja jetzt eher so der Atheist, aber dass wir so eine, ja, so eine, so eine christliche Historie haben, wo es so Gut und Böse gibt. Ja? Und um Himmels Willen, also es gibt immer nur entweder Gut oder Böse, also nur Schwarz und Weiß und nicht Grau. Ja? Eigentlich ist ja alles grau, weil wenn ich jetzt hier fahre und in mein Handy rede, ist das ich mit der Straßenverkehrsordnung, also ich weiß nicht, ich habe es nicht angefasst jetzt während der Fahrt, ne? Also ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Also nehmen wir an, es ist verboten. Mache ich jetzt was Verbotenes? Also ist das böse, ne? Ich mache aber jetzt ein Video für euch, ne? Also ist das eigentlich wieder gut. Oder es sei denn, man mag das Video nicht, dann ist es auch wieder böse. Also es ist nie schwarz und weiß, sondern es ist grau. Also die Welt ist oder bunt. Sagen wir mal, die Welt ist bunt. War man nicht so pessimistisch. Ja. Und das, ähm, diese beiden Sachen, dass man eben alles ein bisschen einteilen, und katalogisieren oder kategorisieren muss. Und diese schwarz-weiß-Sicht, die behindert uns so ein bisschen. Also, aus meiner Sicht, die wahre Sicht der Dinge. Ja. Und die bedeutet für die Modell- oder für die Eisenbahn eigentlich, dass wir alle ein gemeinsames Hobby haben und dass wir das unterschiedlich ausüben. Also, ich habe keine Heimanlage, dafür habe ich in meiner kleinen Wohnung keinen Platz. Deshalb baue ich Module. Wenn nicht, weiß ich nicht, würde ich vielleicht alles besser machen, wenn ich also jetzt genug Platz hätte. Ich hatte ja meine Anlage zu Hause. Und. Ja, der nächste, der sammelt eben nur Lokomotiven. Der übernächste, der macht gar nichts von allem. Der hat nur Bücher und liest und gibt dann mehr oder weniger Ratschläge <lacht> Ja, manchmal vielleicht im falschen Ton. Ja. Und ja, so ist das eben. Ja, also alle ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich machen wir alles das Gleiche. Ja. Da sind wir jetzt, glaube ich, hoffe ich am Ende vom Thema angekommen. Ich hätte gerne, dass ihr die Kommentare voll schreibt. Ja, Also Das ist ja das Gute bei, bei YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Begrenzung gibt. Also ich habe schon ein paar Mal so fürchterliche Romane unter irgendwelche Videos geschrieben. Das ist ein bisschen wenn ja, nicht immer, aber manchmal so mein Ding, wenn mich ein Thema beschäftigt. Ja, das könnte auch machen. Also, mich würde das mal interessieren, ist das jetzt so, wie ich das erzähle, leuchtet das ein oder ist das Quatsch? Also, das ist doch eine Berechtigung für Spielbahner, und, ja, das sind eher so Charakter, also das mit dem Liedenzähler ist eher so eine charakterliche Sache. Es geht ja nicht darum, dass jetzt äh, jemand, dass jemand weiß, wo das Signal zu stehen hat oder... Die Signalbilder sind oder was weiß ich, die Abstände von Telegrafenmasten oder was auch immer. Ne? So, dann sieht er irgendwo dieser Bild. Ne? Ein Klassiker E-Lok auf der Anlage ohne <lacht> Oberleitung. Ja, dann kommt immer so die Bemerkung: Akku-Lok <lacht> Ja, es ist halt. Äh, es ist immer die Frage, wie, ich meine bei solchen Sachen, da kann man sich den Kommentar sparen. Weil das ist ja ganz bewusst so gemacht worden von dem, der das Bild gemacht hat. Der hat für sich entschieden, ich mache keine Overleitung, ist mir zu kompliziert, mir ist scheißegal. Also da muss ich nicht kommentieren, ne? Weil das ist völlig klar, die Situation. Wenn da irgendwo ein Signalverkehr drum steht, auch schon gesehen, da kann man schon mal drauf hinweisen, ne? Dann ist das auch okay. Und dann ist aber auch die Frage, wie man das vorbringt. Ja? Also für mich ist jemand, der wirklich Nieten zählt, das ist ja nichts Schlimmes. Ja? Es ist ja nicht schlimm zu wissen, dass jetzt die Dampflok so auf der einen Seite pff, fünf Nieten mehr halt als auf der anderen. Das ist doch nichts Schlechtes. Ja? Man kann das auch erwähnen, dass es so ist und dass es jetzt das Märklin, rocke Pico irgendwas Modell eben nicht hat. Ne? Also ich erinnere da zum Beispiel nur an Tillich in TT, die da eine Baureihe 19 gebracht haben. Also E9, nee, nicht Baureihe 9 Quatsch. Äh, die, die E19. Ne? Also Epoche 2 und 3 Bezeichnungen. Bei der Bundesbahn war es dann glaube 119, ich 119. Mit, mit einer Bohrer 4-Bezeichnung darf man nämlich nicht fragen die die Lok gebracht haben und das war eigentlich eine E18, oder? also es sind zwei unterschiedliche Baureihen, beide gibt es noch, die eine steht in Nürnberg mit den Insignien der vergangenen Macht, also quasi ein Hakenkreuz vor der Troffe, also wenn es überhaupt der drauf ist, ich weiß, vielleicht bleibt es überhaupt abgedeckt, keine Ahnung, also es äh, ist, ist auf jeden Fall da drauf und E18 müsste es mehrere geben. Also da habe ich auch schon davor gestanden. Weiß ich, wie viel, es da, wie viel sich da erhalten haben. Ja, ähm, es mir mehr ändern Vorfahrt genommen, nicht weiter für Bedeutung. Ähm, wo war ich denn geblieben? Ja. Ja, die haben eben einfach die Form von der E18. Ne, haben da ein paar kleine Änderungen gemacht und haben da E9 dran geschrieben. Ne, und waren die fertig. Ne. Das ist natürlich ein Witz. Ne. Also gut, manche fällt es auch nicht auf, aber ja, das ist ja, ist ja nicht falsch darauf hinzuweisen, dass das Mist ist. So. Und dann kann jeder für sich entscheiden, Modellbahn ist ja immer ein Kompromiss, wie groß soll der Kompromiss für mich sein? Ja, also im Fremo ist es ein bisschen komplizierter, da ist teilweise so, dass das auf andere entscheiden, ja, weil es ist ja eine Gemeinschaft und auch in jedem Verein wird ja gemeinschaftlich entschieden, was wird auf die Vereinsanlage gestellt und was nicht. Ja, und das sind eben die Ehen tolerant, die Ehen und die anderen eben nicht. Wenn dem gesagt wird, also wir sind jetzt die Epoche sowieso Anlage und dann kommt einer an mit irgendwas total modern oder was total alten, dann fährt das eben nicht zur Ausstellung. Fertig aus. Ja, und genauso ist beim Freemann. Bis das wir haben, zum Beispiel 1928. Ja, also, da gibt es Sachen, die sind 1929, die wir da nicht drauf. Ja. Gut, ich bin jetzt hier zu Hause angekommen. Denkt an die Kommentare. Ich habe lange noch geredet, jetzt seid ihr dran. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und auf das Dress.